Hi und willkommen mein name ist dann die Oh und ich bin Metal mario master und wir grüßen euch zurück so mario party Bist du lange du eine ist party? es today? ja ich bin bereit für eine party denn lange ist es her cool. ja wie lange ist es jetzt her zwei wochen zwei wochen ja mhm. weil äh, weil Danilo hatte halsprobleme und er hatte pokémon sie gespielt während ich Popo hm. gespielt habe ja und ich glaube eine hing mit dem anderen zusammen ja weil ich heiße problem hatte das passiert dann, wenn man irgendwie weiß ich nicht monatelang nicht mehr so lange streams dann entscheide ich dann entscheidet dich irgendwie vier stunden pro tag jedes mal kommt überhaupt vier stunden so, warum nicht ne? äh, wollen wir den mitnehmen nehmen wir peach bitte wenn ich meine wir gehen heute zu baus aus magma berg okay. ich will irgendwie donk, -Donk. Ja, nehmen, nehmen wir die mit. dann haben wir alle auf normal ja. Also, ich mal weiter. Noch eins. aus Magnaberg Berg erteilt dem äh, Widerspe äh, widerspenstigen Bau seine Lektion. Okay. Das sieht echt krass aus. Den hm. Gesicht. Ah. ah. ah. Ja, so. wie viele Runden sollen gespielt werden? Ja, wir spielen dann, wir spielen 20. Ich denke mal, wir machen die letzte Partie machen wir 35. Freut mich. 20, ich glaube auch schon ganz schön lange. Ja stimmt. Aus oh, das Magma Mountain, Eins der coolsten Bretter überhaupt. Ja, okay, wow. hm. Wie man sehen kann, es geht hier ganz schön nach oben und da geht's los. Allein, allein vom Setting her, ich mag dieses Brett. Ah, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und ich werde euch herumführen. Nun wird es Zeit, dem Fitz und Bowser in einer großen Schlacht gegenüber zu, zu treten. Bowser erwartet euch im Vulkan. Da er eure Abenteuer nicht sabotieren konnte, voller er zum Kampf heraus. Bowser selbst sitzt auf dem gemacht. Gipfel des Vulkans. Naja, wer auch immer ihn besiegen kann, ist ein legendärer Superheld. Doch Vorsicht, der Vulkan sieht immer noch aus, als könnte er jederzeit ausbrechen. überstürzt nichts und, und meidet die Fragezeichenfelder. Äh, Startreibfolge. 7! Hey. Hey. Hey. Okay. Ach. Was? Ich bin mit einer 7 bin ich dritter. Oh mein Gott. Hey, aber diese Konstellation hatten wir noch gar nicht. Nee. sind mal einer von uns, glaube ich, erster, ne? Mindestens. Ja. Einer war erster und der andere dritter. Ja. Geht da lang. ist der erste stern denn regeln brauchen wir nicht zu erklären moment speichern ja. und ich sehe schon Pizza hat direkt den Plusblock erwischt oh. was ein Müll, aber noch zwei Stücke. ja ich noch besser als die aber okay das ist nicht, das echte Zahl. Okay. Ah, er hat den Bremslock. <lacht> ja, nach unten. Ja, das Brems ist ziemlich groß. Oh, direkt reist nach Toad City. Die Reise nach Jerusalem das ist doch ein alter Hut. Das kennt doch jeder! Ja. Das war eben nochmal die Controls. Ich, das ist eine Weile her. Ey. Mal schauen. Ja, wir machen wieder so die ersten zehn Runden, dann ist der Part zu Ende und dann im zweiten Part die anderen zehn. Ja. kann oben auf dem Pilz. Nein. Oh, ich war da. Ja, Ich gab ab. Okay. Ich glaube, irgendjemand draufgesprungen, glaube ich. Das hat mir geholfen. Ja. Ja. Der, dieser blöde blaue Pilz war mir im Weg. Sehr gut. Die Zunge. Ah. Wir okay. machen die Sterne noch mal ähm, äh, Das oh. ist ein Einspieler, wie die Bist du hier auf das Fragezeichenfeld gekommen? Oh nein. oh nein! Es tut mir leid, was jetzt passiert? Was hast du getan? Metroiden? Ähm, sie auf das feld uh, alles rot aus angriff hat alle blauen felder in rote verwandelt cool. ja <lacht> Sehr gut. jetzt bricht chaos in die, in die bude habe ich aber noch genug münzen apropos münzen Oh, der Affe darf den, darf den Limbo tanzen. Mal sehen, ob er das kann. Bongo Bongo Groove. Der Bananenhammer etwa? Ja. Oh Gott, ich glaube, wir haben verloren. Er, er kann das ja. Bongo ist im Hintergrund, die Gaming Kraft. Oh mein Gott. Alter, wie der sich zurücklehnt, dass der nicht hinfällt aber er kann so oh die bongos haben ihm wirklich die kraft gegeben die er braucht oh, jetzt stehe ich wie ein mann ja. auf euch auf mein bein, bein. Oh. Das will da aufschneiden. Es ist schon wieder so weit. Vor allem, wie ich den Bild voll irgendwie komisch gezeichnet Oh man, wenn ich eins nicht kann, dann ist es gerade sein. Ich kann nicht gerade sein. Nein, oh mein gott oh, oh, oh, oh, oh, oh. ich bin ich bin ebenfalls nicht gerade vor allen dingen unten oh. und oben war ja auch nicht gerade oh mein gott ich, ich habe so verloren ich bin auch nicht so gut glaube ich oh mein gott ich habe ich habe es doch noch geschafft ja <lacht> beiden ja irgendwann mit 90 cheaten no. doch. Aber hey, wir haben alle gewonnen. Ja, wir sind alle Gewinner. Yay! Ausgezeichnet. Oh, ja, oh. ist das Feuer her? Oh. Ach da wer, mit der Sonnenblume. Nein, das ist nicht das mit der Sonnenblume. Das sind die Pflanzen. Wake a plant. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Münzen wird sie sich holen? Hast du den neuesten Trailer von dem Mario-Film angeschaut? Ja, ne. Ja, ja, aber natürlich. Und <lacht> sah nicht schlecht aus. Ich war auch zufrieden. Ich bin sehr gehypt auf den Film tatsächlich. Hey, ja, ist es mit dir und ja, genau und ich brauche mir auf jeden Fall an ich auch die, im Englisch und die Leute irgendwie beschweren wegen dem Synchronsprecher glaube ich Über welchen weiß nicht wer wieder heißt glaube irgendwie Chris Pratt oder irgendwie so ist glaube ich Chris Pratt? Chris Pratt ja also ich finde der macht einen guten Job ja, Leute finden den irgendwie hm. nicht gut die wollten alle die Originalstimme von Mario haben Uh, Meist Charles Martinet, ja, wenn man mal bedenkt, denkt, wie alt ist der Mann jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie alt der jetzt ist. So mindestens über 35, würde ich sagen. Und ne? er hat er ja nicht von Anfang an ne? von Mario gemacht. Da das, müsste man mal da müssen wir mal, mal nachher mal nachgucken. Da müssen wir auch noch hin. Du musst nach rechts. Uh. No. Ich hab noch genug. Nein! Du hast gerade noch genug. <lacht> ja. Ja, mal, wenn wir noch mal nochmal auf dem Fragezeichen-Ding gehen, dann... Wenn nicht... Blau. Äh, nee, dann, dann passiert erstmal nichts. Boah. Dann passiert nichts. Ah, das oh, war ja ein labyrinth und wir können nichts machen. Ja. Ich habe schon nicht mehr ihn gesehen. Ja, hey, das krass. ist, es ist so schnell. Ich glaube sowieso, ey. Das doch immer irgendwie. Irgendwie ja. Ja, es geht, es geht sogar an Sie. Oh mein oh. Gott, ey! Ich fühle mich betrogen. Voll einfach. Oh. Ah. Dieses Geld gebe ich für einen Kuchen aus, den ich Mario nicht geben werde. Oh. Ich wusste doch, dass der Kuchen eine Lüge ist. Habe es immer gewusst. Vorne. Oh, ja, Nein. Nichts passiert. Hm. Der Ausbruch ist zwei Runden her. Die Felder sind wieder normal. habe oh. ja, keine verloren. Ausgezeichnet. Oh, äh, äh. <lacht> Gut gemacht, Master. Danke. Ich, äh, ich habe den Ausbruch verursacht und ich mache es nochmal. Und ich bin immer bereit, es immer und immer wieder zu tun. Oh, wie ich sehe, sind die Felder wieder normal. Das muss man glatt ändern. <lacht> ja, das müssen wir ändern. Na, komm, jetzt wir, wir, wir bei dem Blau. Komm, wir bei dem Blau. Yeah! Ja, geil. Mal die F nicht. Oh, Dresiden Wahnsinn. Komm, na, komm, Danilo. Oh, wir schaffen das. Das Thema, wir fertig! das Okay. Dann komm, das schaffen wir locker. Die, die schlagen wir locker. Ja. Ready? Ready? Go! Go. Oh. Oh. Oh. Wir sehen die schneller aus als wir. Oh. Oh. Wir bremsen aber nicht. Wir dürfen nicht bremsen. Man kann ja bremsen. Ja, klar. Voilà, wie schön wir die Kurve genommen haben. Boah. Boah. Boah. Gut, gut, gut, gut, gut, gut. Ja, okay. Boah gewonnen natürlich ja, ich doch was hättet ihr denn gedacht hättet ihr wirklich gedacht dass wir verlieren Große Teil da los oh nein da da links Du uh. uh, bist ein Glückspilz. Was so uh, was möchtest du stehlen? Hm. Ich glaube nicht, dass ich von dir zehn Münzen stehlen kann. Nee. Ich, ich, ich komme sowieso noch nicht zum Stern. Er hat Klau von Peach. Sie hat die meisten. Ja, erst noch überlegt. Ja, meinst du, kannst du nicht erreichen? Natürlich kannst du ihn erreichen. Ich glaub, eine 10 oder so, Würfels. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Wo stehe ich überhaupt? Ich also, stehe da! Das ist doch gleich noch wie ich. Okay. okay. wollte erst, erst von dir stehen, um ganz nur sicher zu gehen. <lacht> da. hat noch Insel! Ich denke, das kennen wir. Ja. Piu piu. Wegen der Manipulation. So, okay. der Chip gehört dem da. Ja, wollte ich gerade sagen. Ah, oh mein Gott. Oh nein. alter wieso wurde ich getroffen weil die Kugel, die insel getroffen hat oh mein oh gott okay. ich schon wieder alle geworden ja ihr seid alle gewinner oh. ja, ich irgendwie nie war <lacht> Ja, doch, gleich ändert sich doch was. Es ist nichts passiert. ja Du gehst es auf den ersten ausgezeichnet. Ja. Oh, Über ja. Stern oh. Oh. stecke ich in meiner Nase. In die Nase, so langsam wird es Zeit, Pause gegenüber zu treten. Atme tief ein. Und los geht's. Ich hoffe, ihr habt alle jetzt äh, tief eingeatmet. Wo ist denn der nächste? Verdammt, der ist am Anfang. Wir also jetzt mal zu Ende des Pets, ne? Ja. obwohl uh. Ah, der Ausbruch ist wieder, ist wieder zwei Runden her und. Oh, Plus-Block. Geil. geil. Jetzt versuche ich mal was. Ist. Spiele Roulette um, um die Abkürzung zu nehmen. Ja, ich, ich versuche no. es. Du hast gewonnen. Geh weiter. Das heißt, ich darf abkürzen. <lacht> Was machst du da? Ich sage gerne für Chaos. Ich habe doch gesagt, ich bin immer bereit den vulkan ausbrechen zu lassen ich werde es wieder tun. irgendwie erstaunlich dreimal war ich es jetzt Sir. Ja. ich war es dreimal In dieser fängt ist schon seit drei vier zügen ne? ja, ja Seite. Okay. die bob abfahrt und hier ist bob Ich denke mal, dass wir wissen, wie es geht. Ja. Äh, du bist unten, ich bin oben. Na hey. ja, schon vor uns, Mann. Ja! War Man, ja auch schneller! Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, weg weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, weg, weg. Nein, geht schon weg! geht weg. Hui! Oh, für den Boost. Mit dem Affen im Einklang. Da ja, komm Hallo, Janat. Tschüss. Nein, nein! Tschüss! <lacht> oh. oh, jetzt kann man gar wusste, nichts mehr machen. Nee, jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Ich wusste, oh. dass du das machen würdest. Du wolltest links vorbeiziehen? Ja. Hast dabei den Abgrund vergessen! Jiri, die haben ja. uns getötet, das ist unfair. <lacht> Nix unfair. Gewonnen! reicher <lacht> werden reicher ja ich sag doch das spiel ist äh, mehr sadistischer als du es vorstellen kannst das ist welchen der beiden wege möchtest du gehen Lass das roulette entscheiden Die bowser -Tour. du triffst Pause, den König der Magie. Hast du ein Glück? König der Magie? Bei dem md Detail gegeben. ich mich auch gerade. Oh. Hey, Was geht? Du hast, du hast es weit geschafft. Es war keine leichte Aufgabe, mich zu erreichen. Was soll ich hier stehen? Münzen oder, oder lieber Sterne? Wähle dein Schicksal. Was soll denn Schicksal nee. stehen? stoppst du wenn du a drückst Boah. sieht aus als sollte eine sterne sein alles klar Boah. also wir sehen uns Boah. Boah. oh mein gott ich darf nicht mal einmal irgendwie in führung sein war es doch in führung nee, jetzt nicht mehr ja jetzt nicht mehr Huhu! Na gut, dann stehe ich halt ein bisschen was von euch. Immer dieses Stehler. Hm. Hm. Ja. Ja, so ein Pech verloren. Geh, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Ja cool, der, der bekommt noch nicht mal irgendwie eine Strafe dafür. Äh, doch, er hat 10 Münzen verloren. Das ist die Strafe. Oh, super. Du musst zehn Münzen zahlen, um, um die Abkürzung zu versuchen. wir haben Stern verloren, Mann. Das kann passieren. Passiert. Ja. Passiert überall. Will ich noch da? Ja, Jetzt bin ich erstmal vier, ja. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Gott. Okay. Yes. Oh. Wie du gerade da gehörten, wie du gerade da saßt, der dieser richtig tote Blick er war tot, als ob irgendwas in dir gestorben wäre. Ja. So, oh, was ich ich jetzt? Ja! Ja! Ja! Der Ausbruch ist zwei Runden her. Alle Felder sind wieder normal. Hab ich mal als nächstes passiert. <lacht> <lacht> Erstmal hole Zeit. ich mir einen Stern, wie es sich gehört. Ausgezeichnet. <lacht> Gesichtsstarre. Ah, es ah. tut weh. So langsam ist es Zeit, gegenüber zu treten tief ein und los geht's. Ja, das hatten wir doch gerade auch schon. Wo sind der nächsten Stern? am arsch der welt alles klar genau wo ich gerade vorbeigelaufen bin naja wer ja. sich noch mehr minzen oh shit geisterraten ich könnte auch verkacken Mhm. Hm? Ja. Ich weiß es. Du. Ich wusste es. Ich habe es gerochen okay. mit meinem riesigen Riechorgan. Uh -huh. So gehört sich das. Wir habe eine Münze. Ja. Der hat gefahrt gelitten. Oh, da steht direkt vorne. Hat <lacht> kann kann sich der den eh nicht holen. Ach, der Wüstensprint. Sprint. Wie weit war das? Ach, da. Nee. Ja. Rechts, links, rechts, links. Warum haben wir überhaupt Schier in der Wüste? Ich es nicht. Oh, Mann. <lacht> yeah! yeah. Woohoo! Cool. Herr ja, cool. Boah. Was ist Nein, mit dir passiert, mein Junge? In welcher Runde sind wir überhaupt? Ich, ich habe keine Ahnung. Also wir sind noch nicht hier in der 10. Ah, aber gleich. Der Tempoblock Cool. Na, gute Arbeit. Das sind die zehn müssen wieder, die du gerade verloren hast. Oh, super jetzt komme ich dich voran Brauchst du auch nicht. Oh, ich nicht Kill, aber oh, so ein oh. Pech, ich geh weg. welchen der beiden wege möchtest du gehen lass das roulette entscheiden oh, du hast glück gehabt aber nächstes mal was nächstes mal Schatztaucher, zum Glück nicht Grabelbeutel. So weiß ich, man muss einfach nur in die Oberfläche. Ja. Muss nicht direkt gegen den. Muss muss ich direkt zum Hai gehen. Weiß Haie sind majestätische Tiere, aber sie sind doch gefährlich. Muss aufpassen. Oh mein Gott, geht weg. Hä? Eine Münze da drin ist auf den Arm. nehmen. du ja, Stück. Stück, du Stück. Oh mein Gott. Das kleine Tröschchen. Boah, geht doch mal weg. Boah. Habt ihr euch? Nein. Nein. Wenn ich da ran. Mats. Boah. Ja. Wie viele waren da noch drin? Drei Münzen. Hier, Vollo! Oh. 18 Die Zunge oh, ich habe noch Geld. Ja. Wenn ich dahin komme, falls ich dahin Was ich nicht werde. Oh. <lacht> oh, was ist das? Oh nein. Nein, ich Chance -Time. time! Oh Gott, ich kann nicht hinsehen! Ah! Okay. Hey. Yeah. Yoshi. Man tauscht die Münzen mit. Ja. der glaube ich, hätte, glaub ich mal viele. Ja, sie hat voll viele, aber oh, hat nicht richtig. die meisten, aber sehr viele. Doch, 48 auch. jetzt so ein Buch in der nächsten Runde. Ja. Yeah. Oh, das sehen. Ich versuche es. Ja, ich, ich möchte es versuchen. Na! Oh, no! noch weniger wissen ja hm. GK, klau nein verdammter esel was was glaubt eigentlich wer ist, ist durcheinander wo das war es mit den Pilzen, die runtergehen. Und oh, nee. Okay. Und doch. Oh, Blau. Das ist meine Farbe. Das ist meine Farbe. Gehört mir allein. Nein! Oh, was mit dem passiert? Ich bin daneben gesprungen! Das wollte ich nicht! Schub sich dir einfach so da runter. Bleib unten. Meine Farbe ausgezeichnet. Ja, er hat auch irgendwie glaube ich auch nur drei Flaggen gezeigt. Also drei Farben. Ja. Haben ja. Blau, schwarz und rot. Oh, die ja. letzten zehn Runden. Und das heißt, der Port ist ja schon wieder zu Ende. Ja, der war schon wieder zu Ende. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann bis. und Ciao, ciao. ciao.